Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um ein sehr spannendes Thema, äh, nämlich um das Thema Smart Arbeiten, wie du ja mit weniger Arbeit mehr erreichst. Und da möchte ich dir fünf Schritte gern äh, ja, mit dir teilen, einfach damit du, ja, für dich eine ganz kleine Anleitung hast, wie du in Zukunft mit weniger Arbeit einfach äh, ja deutlich mehr erreichen kannst. Ähm, zunächst mal ist ähm, ja im ersten Step, dass man erkennt, dass man diesbezüglich überhaupt ein Thema oder ein Problem hat. Ja, weil wenn man äh, jetzt schon bis zur Oberkante äh, in Arbeit versinkt, dann ist nicht die Lösung beziehungsweise kann aus meiner Sicht nicht die Lösung sein, einfach noch mehr zu arbeiten und ähm, ja, dann nach wie vor die gleichen Ergebnisse zu erzielen. Ja. Ähm, natürlich ist es so, wenn du grundsätzlich äh, mehr arbeitest, dann kommt in der Regel auch mehr dabei rum. Allerdings ist es nicht immer der Fall, wenn man nämlich die falschen Dinge macht, dann dreht man sich manchmal auch im Kreis und, ähm, ja, und äh, ist ständig beschäftigt, aber kommt nicht wirklich voran. Also der erste Schritt ist einfach sich mal einzugestehen, dass das, was einen bis jetzt hier an diese Situation gebracht hat, in der man da gerade steckt, dass, ähm, ja, dass das halt eben ja einen auch nicht weiterbringt, ja. So, das ist der erste Step, die Erkenntnis, ganz wichtig. Der zweite Schritt ist dann einfach mal zu, ähm, ja, zu überlegen, wo sind denn die Ursachen für das Problem, ja? also wo ähm, sind denn die Baustellen, also mal so eine Art Bestandsaufnahme zu machen und einfach mal äh, zu schauen, Mensch, ähm, welche Tätigkeiten habe ich denn so den ganzen Tag über, was kommt denn da ständig und was davon einfach nur ein Zeiträuber, ja? ähm, Ich würde dir empfehlen, mach einfach mal so 90 Tage lang, ja, in dein Notizbuch so eine separate Liste, was du im Prinzip so Tag für Tag tust. Ja, und ähm, werte das dann mal am Ende des Tages aus, also ähm, dass du einfach mal überlegst, was machst du die ganze Zeit beziehungsweise dass du das notierst, was du die ganze Zeit machst und auf der anderen Seite aber mal überlegst, was sind denn so deine ähm, ja, Schlüsselaufgaben, die dir ähm, ja, den meisten Erfolg bringen, den meisten Umsatz, den meisten Gewinn, je nachdem, worauf du äh, abzielst. Und dass du die mal definierst, was sind denn die Aufgaben, die dir wirklich ähm, ja, was bringen und welche sind die, die einfach nur Zeit rauben. Ja? Dann ähm, ist der dritte Schritt, ja, dass du beginnst, Aufgaben wegzulassen oder zu delegieren, ja, dass du einfach mal schaust, okay, das sind deine Schlüsselaufgaben, die müssen äh, definitiv umgesetzt werden, damit du zum Ziel gelangst, ja, damit du schneller deinen Zielen äh, entgegenkommst und auf der anderen Seite, was sind die Dinge, die vielleicht trotzdem getan werden müssen, die du aber jetzt nicht unbedingt selber machen musst, ja, ähm, vielleicht die Buchhaltung, ja, ähm, die Steuererklärung oder was auch immer du dann so äh, selbst machst, ähm, die Post zur Post bringen oder solche Dinge, dass du einfach für dich mal schaust, was, ähm, ja, was kannst du weglassen. Und da empfiehlt sich immer, dass du so ähm, die 80-20-Regel ähm, ja, zugrunde legst, dass du dir einfach mal anschaust, Mensch, äh, welche Aktivitäten kosten mich zwar 80% der Zeit, bringen aber kaum was und welches sind die 20% der Aktivitäten, die mir aber 80% des Erfolgs bringen, ja? dass du dich möglichst auf diese 20% prozent konzentrierst. Im Network Marketing sind es halt zum Beispiel nur zwei Dinge. Ja, das ist zum einen die äh, Kundengewinnung, die Vertriebspartnergewinnung und da, dazu gehört natürlich Terminvereinbarung und Gespräche führen. Ja, dass, du, dass das ist das, was dich am schnellsten ähm, ja, quasi zum Ziel bringt dann haben wir schritt 4 ja da möchte ich dir gerne noch zwei fragen mit auf den weg geben wo du das ganze auch für dich in der praxis täglich überprüfen kannst ähm, nämlich die frage 1 lautet wie kann ich es schaffen mit maximal wenig persönlichem zeiteinsatz das maximum zu erreichen oder wie kann ich das was ich gerade tue automatisieren oder auf eine art und weise tun dass ich es nur einmal machen muss also Beispiel mal angenommen, du musst äh, beziehungsweise du bist im Network Marketing tätig und ähm, ja und rekrutierst neue Teampartner. Du bist also im Teamaufbau, äh, willst ein großes Team aufbauen. Und jetzt musst du ja jeden Teampartner auf die gleiche Art und Weise onboarden und einarbeiten. Das heißt, du zeigst ja beziehungsweise du ähm, Du musst ja jedem neuen Partner im Prinzip das Gleiche immer und immer wieder erklären. so und Das kannst du jetzt auf einem persönlichen Weg tun oder du kannst hergehen und kannst sagen, alles, was du sowieso immer und immer wieder erklärst, ja, das ähm, zeichnest du auf und stellst es dem Teampartner zur Verfügung. Und so kannst du dich im Prinzip auf das kon konzentrieren, auf was es tatsächlich ankommt, nämlich auf die Führung. Das heißt, du kannst äh, die Zeit, die du vorher in die Erklärung investiert hast, die sparst du dir und kannst dann schauen, okay, hat der Teampartner das umgesetzt, wo bestehen äh, Probleme bei dem Teampartner, bei der Teampartnerin und wie kannst du sie gemeinsam mit dem Teampartner lösen. Ja, so Also das heißt, dass du den Partner äh, führst, ja, indem man die richtigen Aktivitäten tut, aber darauf ähm, aber nicht, äh, dass du immer wieder das gleiche äh, erklärst. Ja? So, dann die Frage 2, äh, dient das, was ich gerade tue, meinem Ziel? Also, wenn du mal wieder so das Gefühl hast, ähm, dass du gerade richtig am Röteln bist, einfach mal kurz innehalten und dich einfach mal fragen, das, was du jetzt gerade machst, Gehört es zu den 20% der Aktivitäten oder muss es delegiert oder komplett einfach weggelassen werden? Und dieses Weglassen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, das ist ein richtig harter Prozess, weil äh, man kann sich unschwer von Dingen trennen und vor allen Dingen, wenn sie zur Gewohnheit äh, geworden sind. Ja. Also ob das jetzt zum Beispiel ist, dass du versuchst, auf allen möglichen Social-Media-Kanälen präsent zu sein. Ja. Vielleicht würdest du schneller vorankommen, ja, wenn du dich vielleicht nur auf einen Kanal konzentrierst, diesen aber richtig machst. Ja, Also, wie gesagt, das sollte jetzt einfach nur so als grobe Orientierung und Anleitung dienen. Ähm, mir helfen diese fünf Schritte, ähm, oder mir wir haben die sehr geholfen. Und auch heute noch, wenn ich äh, manchmal so das Gefühl habe, okay, ähm, irgendwo... Ähm, hängt es gerade, dann gehe ich einfach diese fünf Schritte für mich nochmal durch und dann ähm, erkenne ich auch sehr schnell, dass ich manchmal mit Dingen mich beschäftige, die jetzt eigentlich gar nicht zum, zu, den, also zu den 20% Kernaktivitäten gehören, ja. So, und dann haben wir last but not least den fünften Schritt, also systematisieren und automatisieren. Ich habe es gerade eben schon am Beispiel der Einarbeitung gemacht, ähm, du kannst aber viele Beispiele da dafür finden, ja. Ähm, Du könntest zum Beispiel überlegen, ob du statt äh, ständig ein Live-Webinar, wo in dem du immer das gleiche erklärst, vielleicht einfach ein Video als Tool für deinen Partner zur Verfügung stellst oder dass du vielleicht ein automatisiertes Webinar ähm, ja, machst, indem du, das Webinar, äh, indem du vielleicht ein Live-Webinar einmal aufzeichnest ja? und ähm, ja, dieses dann immer und immer wieder zu ähm, ja, gesetzten Zeitpunkten dann dementsprechend verwenden kannst. Ja? Also frag dich immer. Was musst du wirklich ähm, machen? Also Führung kannst du äh, schlecht automatisieren, weil dazu haben die Menschen einfach in verschiedenen Situationen einfach zu individuelle ähm, ja, Herausforderungen, sage ich mal. Und da musst du eigentlich, das kannst du nicht, das kannst du nicht delegieren oder abgeben. Ja? Das ähm, musst du dann im Prinzip schon äh, selbst machen. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber so, dass du, wie gesagt, gewisse Aktivitäten nicht ständig selbst machen musst. Ja? Und die Skills einfach herauszufinden und dir zu überlegen, was kannst du automatisieren auch. Du kannst zum Beispiel hergehen und kannst sagen, gut, ich will die Woche über 20 oder 25 Termine haben ja? und die mache ich jetzt persönlich aus und dann gehst du von Termin zu Termin und dann stellst du zum Beispiel fest, dass äh, ein gewisser Prozentsatz der Termine ausfällt. So, jetzt hast du natürlich die Zeit investiert, ja, und ähm, kam jetzt dann halt nicht bei jedem Termin was raus, weil manche Termine einfach nicht stattgefunden haben. So, und da könntest du jetzt zum Beispiel hergehen und könntest zum Beispiel einen Prozess aufsetzen, dass du im Prinzip nur noch mit Menschen sprichst, die auch wirklich ernsthaftes Interesse bekundet haben und dadurch deutlich deine äh, deine Terminquote steigern, weil die Termine einfach äh, fester sind und stattfinden, weil die Menschen ja von sich aus schon das Interesse bekundet haben. Das ist was anderes, wie wenn jemand, äh, wie wenn du von außen auf jemanden zukommst und äh, die Person, äh, ja, ich sag mal, vielleicht überredest, in Anführungszeichen, äh, den Termin zu machen. Ja? Also das sind die fünf Schritte und ähm, ich werde ja auch hier nochmal ähm, unterhalb des Videos äh, einen Link zum Artikel. Ähm, zu diesem Thema verlinken, wo es natürlich auch noch ein bisschen tiefer in das Thema reingeht, sodass du das nochmal auch für dich nachlesen kannst, wenn du das möchtest. Ich hoffe, dass das Video für dich jetzt hilfreich war. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn du der Sache einen Daumen hoch gibst, das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. Man weiß nie, für wen das interessant ist. Ja? Also ähm, da würdest du mich hier auch sehr, sehr unterstützen. In diesem Sinne ähm, freue ich mich natürlich auch über einen Kommentar von dir und ich wünsche dir jetzt maximalen Erfolg, alles, alles Gute und bis zum nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.